Oh Gott, das wird das kann, Oh nein, oh, furchtbar. Oh. Geht schon los? Okay, schönen guten Abend. Herzlich willkommen zur mittlerweile 14. Max Herbstschule. Äh, willkommen vor allem im Namen der Organisatoren. Das sind auch in diesem Jahr wie in den Jahren zuvor die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die Helle Panke, die Gruppe Top und Ums Ganze. Und der Verein zur Förderung der Mega-Edition sowie als Kooperationspartner der Dietz Verlag und Oxy und natürlich die Teamerinnen und Teamer. Äh, zunächst noch einige technische Hinweise. Ähm, wer eine Übersetzung ins Englische braucht, muss auf der Menüleiste unten im Video das entsprechende Symbol anklicken. Äh, wenn ihr das Symbol Übersetzung dort nicht findet, kann es gut sein, dass ihr eine veraltete Version von Zoom habt. Dann müsst ihr kurz rausgehen, die aktuellste Version von Zoom runterladen und es dann noch einmal probieren. Um, of course, that info makes only sense already in English. Uh, if you need a translation into English, you have to click on the corresponding symbol on the menu bar down at the bottom of your screen. If you don't see the translation icon, it may be that you are not using the latest version of Zoom. Then you have to download the latest version first and then come back. Okay, wie ihr alle live mitbekommt, ist auch in diesem Jahr die Max-Herbst-Schule aus dem bekannten Grund leider online, sowohl was die AGs betrifft als auch was das Rahmenprogramm angeht. Aber nicht nur organisatorisch, sondern auch thematisch schließen wir an das letzte Jahr an. Vor der Pandemie war ja bereits Ökologie und Klimawandel ein geradezu weltweit beherrschendes Thema. Das war auch ein Grund, warum wir uns entschieden hatten, die Marx-Herbstschule unter diesem Label laufen zu lassen. Dann kam die Pandemie und wir haben Ökologie und Natur bei Marx stärker äh, im letzten Jahr auf den humanen Aspekt der Natur und sozusagen auf die innere Natur des Menschen angepasst, um uns in diesem Jahr nun sozusagen im Gegenzug der äußeren Natur zuzuwenden, also vor allem der ökonomischen und auch der stofflich-materiellen Aneignung Natur, der Natur, der Produktivkraftentwicklung und natürlich der Folgen für Mensch und Gesellschaft und Natur selbst. Dann natürlich jeder und jede, die ähm, im letzten Jahr schon äh, da natürlich jeder und jede, die im letzten Jahr nicht teilgenommen hat, gleichwohl an der diesjährigen Max-Herbstschule teilnehmen soll, versuchen wir so ein bisschen einzufangen, also sowohl vielleicht gleich jetzt in der Vorstellung des Rieders als auch dann in den AGs, was im letzten Jahr schon diskutiert wurde. Ähm, trotz dieser Umstellung auf eine Online-Herbstschule behalten wir aber Ablauf und Idee der Max-Herbstschule bei. Das heißt, es wird gleich eine Einführung in das Thema und den Rieder geben. Anschließend haben wir ganz kurz Zeit für wichtige und dringende Rückfragen. Und zum Abschluss stellen sich dann die ganzen Teamer und Teamerinnen kurz vor. Gegen 18 Uhr gibt es dann eine kurze Pause, die dauert eine halbe Stunde. Und um 18.30 Uhr beginnt dann die erste AG-Phase für die verschiedenen Arbeitsgruppen und wie immer eingeteilt in verschiedene Vorkenntnisse. Die beiden anderen AG-Phasen finden dann morgen ab 10 Uhr statt und es gibt außerdem auch wieder eine komplette englische AG-Phase, die ähm, sogar unter, nach unterschiedlichen Zeitzonen angepasst etwas andere Anzei äh, Anfangszeiten hat. Ähm, das ganze Rahmenprogramm findet ähm, zudem ebenfalls auf Deutsch und Englisch statt. Äh, nach den AG-Phasen haben wir dann morgen Abend um 19 Uhr die Abendveranstaltung mit Kohai Saito zu Marx Vision des Kommunismus im Anthropozän. Diese Veranstaltung ist live, das heißt, Kuai Saito wird mitten in der Nacht in Osaka, Japan äh, live zugeschaltet. Diese Veranstaltung wird aber nicht im Gegensatz zum übrigen Rahmenprogramm und im Gegensatz zu äh, den sonstigen Gepflogenheiten aufgezeichnet und dann später noch online im Netz zu sehen sein. Das heißt, ihr habt keine Chance, die Veranstaltung äh, nachträglich noch anzugucken und müsst unbedingt morgen dabei sein. Am Sonntagmorgen um neun, denkt bitte an die Zeitumstellung in der Nacht, äh, am Sonntagmorgen um neun haben wir wie immer eine Art Frühaufsteher-AG, die für alle, die an den AGs teilnehmen, offen ist und wo alle mitmachen sollen, die gerne noch weiter diskutieren möchten. Und um elf Uhr haben wir dann die Diskussion mit Aktivistinnen aus dem Bereich äh, Extraktivismus und Klimawandel aus Kolumbien, Tschechien, Deutschland, Frankreich und Griechenland. Beide Veranstaltungen, also sowohl die am Samstagabend als auch die am Sonntagmorgen, können genauso wie die Veranstaltung jetzt gerade über einen Livestream auf YouTube und auf Facebook angesehen werden. Dafür einfach die entsprechenden Links auf den Webseiten der Rosa-Luxemburg-Stiftung oder der Helen Panke oder der Marx-Herbstschule anklicken. Wer allerdings eine Übersetzung braucht, der muss jeweils den Zoom-Link anklicken. Weil nur hier eine Übersetzung möglich ist. Fragen können in allen drei Kanälen gestellt werden und außerdem gibt es noch ein Extra-Pad für diejenigen, die keinen YouTube-Account haben. Und auch über dieses Extra-Pad könnt ihr Fragen stellen und die sind natürlich auch sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch möglich. Okay, das war es jetzt erstmal zum Ablauf. Äh, damit komme ich zu äh, Tatjana Gossen und Thomas Gehrig, die euch das äh, Thema und den Rieder der diesjährigen Marx-Herbstschule vorstellen werden. Sie sind gleichzeitig auch Teamerin der Herbstschule selbst, sodass meine Vorstellung sozusagen auch gleich ihre Teamerinnenfunktion mit abdecken wird. Tatjana Gossen hat Sozialwissenschaften und Biologie studiert, beschäftigt sich seit 2008 mit Marx und ist seit 2017 bei der Marx Herbstschule. Seit zwei Jahren ist sie außerdem Teamerin in den Kapitallesekursen der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und Thomas Gerig ist vom Anfang an bei der Marx-Herbstschule dabei, weil er in der Marx-Gesellschaft war, aus der damals heraus die Marx-Herbstschule hervorgegangen ist. Er sitzt gerade am Schreibtisch im Rheingau und verdient sein Geld derzeit als Professor an der Hochschule Rhein-Main. Außerdem ist es gute Tradition, dass im Anschluss an die Vorstellung Rolf Hecker vom Verein zur Förderung der Mega-Edition, Mega heißt Marx-Engels-Gesamtausgabe, noch ein paar Worte zur Editionslage sagen wird. Vielleicht stellt er auch noch mal kurz den Verein selbst vor und er freut sich außerdem auch immer sehr über neue Mitstreiterinnen im Verein. Äh, damit gebe ich jetzt ab zu Tatjana Gossen und Thomas, die zunächst kurz in den Rieder und in die Marx-Herbstschule einführen werden. Ja, vielen Dank und ähm, hallo auch von mir. Herzlich willkommen zur 14. Marx-Herbstschule. Und genau, manche von euch äh, mögen ein etwas wie Déjà-vu haben. Wieder sitzt ihr vor den Bildschirmen, wieder äh, stelle ich euch äh, oder begrüße ich euch zuerst zur Herbstschule und wieder geht es um Natur und äh, Ökologie. Letzteres zeigt auch, dass Marx sich nicht mit Natur und Ökologie beschäftigt hat, kann nicht äh, so wirklich stimmen. Wie denn auch? Marx beschäftigt sich mit dem unmittelbaren Prozess der menschlichen Produktion und Reproduktion die nur als Wechselwirkung mit der Natur ähm, funktionieren kann. Und der Mensch ist eben auch Teil der Natur. Letztes Jahr hat uns die bis heute anhaltende Corona-Pandemie recht plötzlich daran erinnert, wie sehr wir doch Teil der Natur sind und von den Folgen der Naturzerstörung auch äh, auf diese indirekte Art betroffen sind. Wir erleben auch weiterhin Dürren, Hitzewellen, Überflutungen, Waldbrände, Chemische Verschmutzung zerstört ganze Ökosysteme. Trotz aller Rhetorik und Verfassungsgerichtsurteile, trotz der Proteste und der grünen Beteiligung wurden und werden Ortschaften für äh, Kohleabbau devastiert, und es ist auch kein wirklicher Politikwechsel zu erwarten. Wir widmen uns also noch einmal dem Thema und nehmen unter die Lupe, warum unser Naturverhältnis so zerstörerisch ist und vor allem, wie dieses mit den Produktionsverhältnissen zusammenhängt. Da ich nur ganz wenig Zeit habe, verzichte ich auf äh, Quellenangaben. Ähm, wenn ihr dazu Fragen habt, dann natürlich äh, möglich im Nachgang. Letztes Jahr haben wir unsere Auseinandersetzung mit Natur und Ökologie bei Marx mit Engels begonnen. Dem äh, lag nicht nur sein Jubiläum zugrunde, sondern seine für die Auseinandersetzung mit dem Verhältnis Mensch-Natur unverzichtbare und für die damaligen Verhältnisse auch recht vorausschauende Dialektik der Natur. Darin zeigt Engels das Problem auf, dass alle bisherigen Produktionsverhältnisse nur auf die Erzielung eines unmittelbaren Nutzeffekts ausgerichtet und die langfristigen Folgen vernachlässigt wurden und werden. Im Kapitalismus spitzt sich das Ganze mit dem Zwang zur progressiven Akkumulation nochmal zu, wenn der Profit zur Triebfeder der Produktion wird. Dieser treibt auch die Entwicklung der Produktivkraft an, die Entwicklung der Technologie, welche die natürlichen Schranken besiegen soll. Doch für jeden Sieg über die Natur rächt sie sich an uns, schreibt Engels. Für ihn kann die einzige Herrschaft über die Natur in der Erkenntnis und Anwendung der Naturgesetze liegen, im planmäßigen und vorbedachten Handeln. Dabei müsse die Naturwissenschaft die Konsequenzen menschlichen Handelns voraussagen und kontrollieren. Engels zeigt die Verflechtung der gesellschaftlichen und naturwissenschaftlichen Entwicklung und betont dabei, dass diese stets kritisch zu hinterfragen sei. Historisch spezifische gesellschaftliche Vorstellungen, wie zum Beispiel der vermeintliche Krieg aller gegen alle, dürfen nicht auf die Naturwissenschaften übertragen und dann als ewige Naturgesetze proklamiert werden. Wie Engels in der Dialektik der Natur, so betont auch Marx in den ökonomisch-philosophischen Manuskripten den Zusammenhang zwischen Gesellschaft bzw. Geschichte und Naturwissenschaft. Er schreibt, die Geschichte selbst ist ein wirklicher Teil der Naturgeschichte, des Werdens der Natur zu Menschen. Wiederum gleichwohl in der Dialektik der Natur wie in den Pariser Manuskripten konnten wir letztes Jahr die Folgen der Verschacherung der Erde herausarbeiten, sprich der Etablierung des Grundeigentums und der Rolle dessen für das Verhältnis von Mensch und Natur. Mit dem Grundeigentum wird die Voraussetzung geschaffen, dass die Erde dem Menschen als eine fremde Macht gegenübertritt, entweder in Gestalt feudaler Herrscher oder als abstraktes Privateigentum. Die Produktionsverhältnisse erscheinen infolgedessen als eine fremde Naturgewalt. Mit der Entstehung des Privateigentums und der kapitalistischen Produktionsweise tritt dem Menschen sein eigenes Arbeitsprodukt als ein fremdes Wesen gegenüber. Seine ganze Arbeit ist außer ihm, unabhängig, fremd von ihm, eine selbstständige Macht. An dieser Stelle haben wir die Entfremdung im Prozess und im Resultat diskutiert und schließlich die Entfremdung äh, des Menschen von anderen Menschen und vom eigenen Gattungswesen, zu welchem die Einheit mit der Natur und das produktive Leben, die Lebenstätigkeit gehören. Anhand von Auszügen aus den Grundrissen zur Kritik der politischen Ökonomie und dem ersten Band des Kapitals wurde die Genese der Trennung und Entfremdung von den Produktionsbedingungen sowie die Auswirkungen der kapitalistischen Produktion auf die Natur besprochen. Zunächst sind die Bedingungen der, der Produktion natürliche Existenzbedingungen des Produ der ProduzentInnen. Ihr, wie Marx es nennt, unorganischer Leib, also Teil des eigenen Daseins. Das Eigentum erscheint ursprünglich als das Verhalten des Menschen zu seinen natürlichen Produktionsbedingungen als ihm gehörigen. Der Arbeitsprozess ist zunächst ein Prozess zwischen Mensch und Natur, eine zweckmäßige Tätigkeit zur Herstellung von Gebrauchswerten, also von nützlichen Dingen. Wir werden auch dieses Jahr nochmal darauf zurückkommen. Unter dem Kommando des Kapitals aber wird der Arbeitsprozess zum Verwertungsprozess. Sein Produkt ist nunmehr die Ware, sein Zweck die Schaffung und Vermehrung von Wert, die Verwertung. Diese impliziert eine Maßlosigkeit, die rastlose Bewegung des Gewinnens. Die Mehrwertproduktion erfordert die Produktion eines stets erweiterten Zirkels der, Re äh, Zirkels der Zirkulation und eben die allseitige Erschließung der Natur. Die immer umfassendere nutzbar machen oder sogar die Zerstörung der Natur muss als eine systematische Komponente der kapitalistischen Produktionsweise gesehen werden. Ihre Konsequenz, die Untergrabung der Springquellen des Reichtums, der Erde und der Arbeiterinnen. Wir haben uns also im ersten Teil der Marx-Herbst-Schule zur Natur und Ökologie mit äh, grundlegenden Überlegungen zum mensch natur verhältnis mit, mit der Entfremdung des Menschen von den eigenen Existenz- und Arbeitsbedingungen und mit den Konsequenzen der an der Kapitalakkumulation orientierten Produktionsweise für die Erde und die ArbeiterInnen beschäftigt. Was wir dieses Wochenende besprechen wollen, ist vor allem Letzteres. Die Auswirkungen der kapitalistischen Produktion und der entsprechenden Eigentumsverhältnisse auf die Natur, wie beispielsweise der Druck, natürliche Prozesse zu beschleunigen oder die Auslaugung der Böden durch die kapitalistische Agrikultur und äh, auch deren obskure Konsequenzen wie der globale Schacher mit Knochen und Kot. Es geht also um die Gestaltung des Stoffwechsels mit der Natur, dessen Ungleichgewicht für die kapitalistische Produktionsweise symptomatisch ist. Die Störung des Stoffwechsels beschreibt Marx an der Viehzucht, der Minenerschöpfung, vor allem aber an der Auslaugung der Böden. Der Riss im Stoffwechsel, von dem Marx in Anlehnung an Justus von Liebig spricht, beschreibt das Ungleichgewicht infolge der Urbanisierung und Industrialisierung. Was dem Boden auf dem Land entzogen wird und in die Städte transportiert wird, kann nicht mehr adäquat ersetzt werden, wie äh, im Gesetz des Ersatzes von Liebig formuliert. Die Böden werden dementsprechend ausgelaugt oder erschöpft. Was natürlich durch den weltweiten, äh, äh, weltweiten Warenhandel und Kolonialismus noch verstärkt wird. Dieses Problem wird in der Bodenökologie auch heute mit Sorge beobachtet. Die den Böden entnommenen Naturstoffe und organisches Material wandern in die Städte und können nicht dort ersetzt werden, wo sie herkommen, also auf dem Land. Es wird Abhilfe geschaffen mit Dünger, Pestiziden, Herbiziden, Fungiziden und so weiter. Die Herstellung synthetischen Düngers aber, wie zum Beispiel des Stickstoffdüngers, erfordert Energieeinsatz. Die negative Energiebilanz von 30 bis 60 Gigajoule pro Tonne Stickstoff wird meist mit Erdgas beglichen. Die Vorstellung also, man könne den Raub an der Natur durch die industrielle Herstellung von Dünger ausgleichen, ist etwas vermessen. Ebenso der Import von Guano, der schon Mitte des 19. Jahrhunderts boomte, ist keine nachhaltige Lösung des sogenannten Ersatzproblems. Nach den imperialen Auseinandersetzungen um die Rechte auf die Ausbeutung der Guano-Vorkommen damals, ist es heute nicht viel besser bestellt um den Guano-Abbau. Zum einen wird dabei sklavereiähnliche ähnliche Ausbeutung von MigrantInnen, Natives, schwarzen Menschen betrieben. Zum anderen wird der Lebensraum von Millionen von Seevögeln und Fledermäusen zerstört und wer soll dann das Guanin auf die Kalkfelsen ausschalten? Marx Setzte sich also mit äh, den Problemen und Methoden der Landwirtschaft auseinander. Er arbeitete mit den aktuellsten naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, was die vielen Exzerpte, über die Rolf Hecker äh, im Anschluss auch etwas sagen wird, belegen. Manche Probleme bestehen bis heute, neue kommen dazu. Ebenso gibt es natürlich neue Methoden, die Folgen des Raubbaus äh, an der Natur etwas abzumildern. So gibt es beispielsweise zur von Marx auch schon erwähnten Kloakenfrage, Ansätze, den Stoffwechsel zwischen Stadt und Land zu einem Kreislauf umzugestalten und die städtischen Abwässer wieder aufs Land zu bringen. Nur befinden sich im Klärschlamm der Städte inzwischen so viele Chemikalien und äh, resistente Bakterien, dass dieser erst durch Pyrolyse, ein Erhitzen auf 500 bis 600 Grad, in Biokohle verwandelt werden muss, bevor er als Dünger eingesetzt werden kann. Was immer mehr in den Fokus rückt, ist die Betrachtung des Bodens als einer Lebensgemeinschaft, der es nicht genügt, etwas Phosphor und Stickstoff zuzugeben. Zum Beispiel kann das aufrechterhalten und die Stimulation von Pflanze-Pilz-Symbiosen Düngung ersetzen, weil dadurch die Pflanzen unter anderem mit Nährstoffen versorgt werden und den Boden besser erschließen können. Aber das Ausmaß des Problems hat sich auch nicht gerade verringert. Circa ein Drittel der Böden auf der ganzen Erde sind infolge der intensiven Landwirtschaft geschädigt. Dürren, Hitzewellen, Erdrutsche, Überflutungen und andere extreme Events nehmen zu und schädigen die Böden enorm. Doch allein schon die Anzahl äh, der verschiedenen, meist anthropogenen äh, Einwirkungen auf den Boden hat schon einen großen Einfluss. Je mehr Faktoren auf den Boden einwirken, desto größer ist der Schaden oder der negative Einfluss. Und zwar egal, welche Faktoren, ob Hitze, Mikroplastik, Pestizide, Schwermetalle oder sogar Schall. Die Folgen des Stresses sind vielfältig, zum Beispiel geringere Diversität der Bodenorganismen oder weniger Respiration, von der auch schon äh, Marx in Anlehnung an Liebig gesprochen hat. Die Auseinandersetzung mit dem Boden bei Marx natürlich ist eine Antwort auf die Probleme und Theorien seiner Zeit, wie das äh, des abnehmenden Bodenertrags oder des Populationsgesetzes. Sie ist aber auch ein Bestandteil seiner Kritik der politischen Ökonomie. Das Privateigentum an Grund und Boden und die kapitalistische Produktionsweise stehen dem nachhaltigen Wirtschaften, dem von Marx im dritten Band des Kapitals formulierten Anspruch, die Erde den nachfolgenden Generationen verbessert zu hinterlassen, diametral entgegen. Deshalb muss die ökologische Debatte die aktuellen Probleme und naturwissenschaftlichen Erkenntnisse natürlich in den Blick nehmen aber eben auch die gesellschaftliche Produktion und Reproduktion. Und wir hoffen, mit der diesjährigen Herbstschule dazu beizutragen. Was genau euch dieses Jahr erwartet, wird äh, gleich Thomas Gerig vorstellen, eben auch die Auswahl der äh, Reader-Texte für dieses Jahr. Und wie schon gesagt, äh, spricht anschließend Rolf Hecker über die Exzerpte und die Marx-Engels-Gesamtausgabe dazu. So, ich, ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt dran bin. Stimmt das? Okay. Ähm, ja, mein Name ist Thomas Gehrig und äh, ich mache jetzt Folgendes. Ich werde den, den Reader vorstellen. Das heißt, ich werde noch ein bisschen thematisch einführen und ein paar Stichworte von der Tatjana aufgreifen und das aber dann konkret auf die Stellen, äh, die wir für den Reader ausgewählt haben, beziehen. Ich mache das so, dass ich dann immer die Seitenzahl des Readers äh, nenne, äh, die dem die den Stellen, also die Stellen, die dem Part jetzt aus dem Vortrag korrespondieren. Klimawandel, Plastikteile entfischen, Verkehrswende, Ozonloch, Renaissance der Atomkraft und so weiter. Von all dem steht im Marx'schen Werk nichts. Im Werk von Marx findet sich auch nirgends der Begriff Ökologie, trotzdem reden einige von der Marx'schen Ökologie. Fraglich ist dann, was in einem Rieder zu Marx und Ökologie sollte. Dass Marx, nennen wir sie Umweltprobleme, gesehen hat, wird in seinen Schriften deutlich. Bereits der junge Engels schildert Umweltprobleme in seiner Schrift zur Lage der arbeitenden Klasse. Bei genauerer Betrachtung des Verhältnisses von Marx zu Umweltproblemen stellt sich eher die Frage, warum dies in der Rezeptionsgeschichte weitgehend übersehen wurde. In seiner Kritik des Gotha programms formuliert Marx bereits Naturvergessenheit, als einen wesentlichen Kritikpunkt am Marxismus seiner Zeit. Was müsste also in einen Rieder zu Marx und Ökologie? Zunächst müsste die Verhältnisbestimmung von Mensch und Natur bei Marx aufgegriffen werden. Das geschah in der letzten Marx-Herbstschule, ist aber auch hier relevant. Dass der Mensch selbst Naturwesen ist, wird vielen begreiflich sein. Die begriffliche Trennung von Mensch und Gesellschaft bzw. Kultur ist konstitutiv gerade für die bürgerliche Gesellschaft und deren Ideologien. Aber auch Natur wird spätestens seit der Aufklärung in Form von Gesetzen gefasst und als Getrenntes dem Menschen als unhintergehbare Tatsache des Seins vorausgesetzt. Natur tritt gewissermaßen an die Stelle Gottes. Genauer betrachtet ist die Abgrenzung von Mensch und äußerer Natur hingegen schwierig. Beispielsweise atmen Menschen. Jeder kann das jetzt mal ausprobieren, indem man einfach aufhört zu atmen, wie lange das gut geht, sich selbst von der äußeren Natur abzutrennen. Die Trennung von Mensch und Natur wird bei Marx bereits in den Frühschriften programmatisch unterlaufen. Marx redet von Natur als dem unorganischen Leib des Menschen. Dies zieht sich bis in die Kritik der politischen Ökonomie. Marx hält fest, dass nicht der Zusammenhang von Mensch und Natur das zu erklärende Phänomen ist, sondern gerade die Trennung. Das macht er im MEW 42 in den Grundrissen 300, Seite 397. Klar ist, dass der Mensch etwas mit seiner Umwelt zu tun hat. Zum Beispiel isst er sie auf. Er gibt aber auch Stoffe an die Umwelt ab. Beispielsweise spült er Stoffe mit Trinkwasser in die Kanalisation. Wir werden dann später auf die Kloakenfrage nochmal zurückkommen. Der Mensch produziert seine Lebensmittel. Die Art und Weise, wie er dies historisch unterschiedlich tut, die gesellschaftliche Produktionsweise, ist Gegenstand der Betrachtung bei Marx. Es geht in der Produktionsweise um das Werden des immer schon gesellschaftlichen Menschen und der menschlichen Gesellschaft. Der Mensch verändert dabei die Natur und damit zugleich sich selbst. Zitat, Rieder Seite 3. Die jeweilige gesellschaftliche Produktionsweise bestimmt auch das sogenannte Naturverhältnis. Produktion braucht natürliche Ressourcen. Zunächst Menschen, aber auch Rohstoffe. Insofern sind diese Ressourcen auf unterschiedliche Weise in den Produktionsprozess involviert. Auch in den kapitalistischen Produktionsprozess ragt Natur hinein. Sie limitiert ihn, setzt ihm Schranken, die er beständig versucht zu überwinden. Zitat, Rieder Seite 7. Wo kommen die Naturbedingungen im Produktionsprozess zu tragen? Da ist zunächst der Mensch selbst als Naturwesen. Insgesamt ruht der Produktionsprozess aber auch auf Rohstoffen, auf Ressourcen, die knapp sind. Produktion ist tangiert, wenn Natur, Zitat Marx, als gratis Naturkraft des Kapitals, das heißt gratis Naturproduktivkraft der Arbeit, die ursprünglich nichts kostet, in der Fortentwicklung der Produktion durch menschliches Zutun, menschliche Arbeit ersetzt werden muss. Zitat Seite 29. Der kapitalistische Produktion- und Verwertungsprozess sucht natürliche Hindernisse zu überwinden. Es ist der immanente Trieb des Kapitals, die Produktivkraft der Arbeit zu steigern. Rieder, Seite 9. Daraus resultieren spezifische Widersprüche der kapitalistischen Produktionsweisung. Rieder, Seite 13. Als Fanatiker der Verwertung des Werts zwingt das Kapital, Rücksichtslos die Menschheit zur Produktion und der Produktionswillen, zu progressiver Akkumulation. Damit aber zugleich zu einer Entwicklung der gesellschaftlichen Potenzen, was Marx auch als ein Moment des Fortschritts begreift. Zitat Rieder, Seite 15. Marx spricht in dieser Hinsicht vom zivilisierenden Einfluss des Kapitals. Seite 18. Produktion wird im Sinne des Kapitals optimiert. Zeit und Raum werden zum Beispiel durch die Entwicklung der Transporttechnik immer schneller überwunden. Produktionszeiten werden verkürzt, beispielsweise im Bereich der Tier oder der Holzzucht. Seite 19. Die Landwirtschaft wird effektiviert, kapitalisiert. Natürliche Reproduktionszyklen entsprechen jedoch nicht den Anforderungen der Reproduktion des Kapitals. Marx hält fest, dass der ganze Geist der kapitalistischen Produktion, der auf den unmittelbaren nächsten Gewinn gerichtet ist, der Agrikultur grundsätzlich widerspricht. Zitat Rieder, Seite 25. Marx betrachtet die Landwirtschaft in verschiedenen Hinsichten. Zum einen geht es darum, die politische Ökonomie seiner Zeit zu kritisieren, die einen Zusammenhang herstellt zwischen den Kapazitäten landwirtschaftlicher Produktion und der gesellschaftlichen Armut. Stichwort ist hier die Bevölkerungstee von Malthus. Zum anderen geht es um die Kritik der Grundrententheorie. Der Fokus richtet sich auch deshalb auf die Erschöpfung des Bodens. Wie gerade aus den exzerten siehe Anhang, Ersichtlich studiert Marx die naturwissenschaftliche Debatte um die Frage der Bodenerschöpfung. Hier ist der Agrarchemiker Liebig wichtiger Stichwortgeber. Die vor allem von Voss der aufgegriffene Marx'sche Rede vom unheilbaren Riss im gesellschaftlichen und durch die Naturgesetze des Lebens vorgeschriebenen Stoffwechsels, Zitat Rieder, Seite 28, bezieht sich unmittelbar auf Liebig's Theorie auf die zeitgenössisch viel diskutierte Kloakenfrage, also die Annahme Liebigs, dass der Boden auslaugt, weil die Exkremente nicht mehr zu ihm zurückfinden. Antizipation der Zukunft, so Marx, findet in der Produktion des Reichtums nur statt mit Bezug auf den Arbeiter und die Erde. Bei beiden könne durch vorzeitige Überanstrengung und Erschöpfung die Zukunft real antizipiert und verwüstet werden. Zitat Seite 31. Auch hier weigert sich Marx, Analyse und Kritik am Kapitalismus in eine soziale und in eine ökologische Frage zu trennen. Ebenso, wenn er Fabrikgesetzgebung und Düngung zusammen debattiert. Zitat Seite 32. Als Moment Gesellschaftlicher Produktion und Reproduktion ist Natur immer schon ein gesellschaftlicher Gegenstand. Die sogenannte Naturfrage immer schon eine genuin gesellschaftliche Frage. Ansonsten bleibt nur Romantik, Metaphysik oder Ontologie. Der Stoffwechsel mit der Natur sei in einer zukünftigen Gesellschaft rationell zu regeln. Die assoziierten Produzentinnen müssten ihn unter ihre gemeinschaftliche Kontrolle bringen. Zitat, Seite 30. Marx' sogenannte ökologische Imperativ, nachdem die Menschheit die Erde den nachfolgenden Generationen verbessert zu mir lassen habe, findet sich im Rieder auf Seite 27. Ein moralisches Sollen zu formulieren, ist aber nicht der Anspruch der Marxischen Kritik. Wenn es an vielen Stellen im Rieder vordergründig gar nicht um Natur geht, so sind doch dies die entscheidenden Stellen in Bezug auf die Umweltproblematik. Es geht um den Prozess der kapitalistischen Akkumulation, der Verwertung des Kapitals und der Mehrwertproduktion. In diesem Prozess der Akkumulation, so zeigt sich, sind Erde und Arbeiter disponibel. Ein Wort zum Schluss noch zu den Exzerpten im Anhang des Rieders. Zunächst stellt sich hier da, welche umfassende und wichtige Arbeit äh, die Menschen geleistet haben, die sich um die Herausgabe der Megabände bemühen. Und einer davon sitzt ja auch heute hier auf dem Podium. Ähm, in den Experten zeigt sich die intensive Auseinander von, Auseinandersetzung von Marx mit den Problemen der gesellschaftlichen Gestaltung der Naturverhältnisse. Hier lässt sich seine Studienarbeit nachvollziehen. Dabei ist es auch irrelevant, dass viele der exzerpierten Theorien bereits wissenschaftlich überholt sind. Die Exzerpte verdeutlichen den Marx'schen Problemhorizont und den wissenschaftlichen Anspruch an Genauigkeit, Differenziertheit und Aktualität auch naturwissenschaftlicher Wissensbestände. Soweit äh, meine Einführung in den Rieder zur diesjährigen Marx-Herbstschule. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, nachdem wir etwas nun über die inhaltliche Seite des Readers gehört haben, möchte ich auf einige Spezifika der äh, Textstellen eingehen. Das heißt genauer gesagt auf die Frage, um welche Textcharaktere handelt es sich. <lacht> äh, beim Studium des Readers haben ihr sicherlich festgestellt, dass zwei Ausgaben zitiert werden. Einmal wird die Studienausgabe der Marx-Engels Werke zitiert und zum anderen wird die historisch-kritische akademische Marx-Engels Gesamtausgabe angeführt. Es fragt sich also: Wo finde ich was? Hinsichtlich der Marx-Engels Werkausgabe wurde entschieden zu wählen, die Marx Engels die Ausgaben des Kapitals nach dieser Ausgabe zu zitieren. Das heißt, die drei Bände des Kapitals, aber auch, wie eben Thomas Gehre schon gesagt hat, auch das Manuskript der Grundrisse. Allerdings umfasst nun diese MEW nicht all das, was Marx und Engels an literarischem Nachlass hinterlassen hat, und äh, dafür gibt es eben die neue Ausgabe der Marx-Engels, also die neue historisch-kritische Ausgabe, die MEGA, die seit 1975 erscheint und in der bisher über 60 Bände erschienen sind. Und wer genau hingeguckt hat, wird auch sehen, dass an diesem Wort MEGA beim Zitieren eine kleine hochgestellte 2 steht. Da möchte ich nur erinnern, das macht natürlich darauf aufmerksam, dass es eine Mega 1 auch geben, gegeben haben sollte. Und die gab es wirklich, nämlich in den 1920er und 30er Jahren. Und um sich von dieser frühen Ausgabe der Mega, die nicht vollendet wurde, zu unterscheiden, wird also die Mega seit 1975 mit dem kleinen Exponenten 2 gekennzeichnet. Weiterhin habt ihr vielleicht festgestellt, dass die Nachweise der Zitate, die im Rieder ab Seite 36 zu finden sind, äh, doch ein bisschen kompliziert sind. Zumeist steht zuerst nach dem Wort Mega eine römische Ziffer. In diesem Falle zumeist eine 4, eine römische 4. Was bedeutet das? Wir haben innerhalb oder innerhalb der MEGA wird unterschieden zwischen vier Abteilungen. Die erste Abteilung enthält die Werke und Schriften von Marx und Engels, die zweite Abteilung das Kapital und Vorarbeiten, das heißt also auch alle vor dem Erscheinen des Kapitals niedergeschriebenen handschriftlichen Manuskripte. Die Abteilung 3 enthält alle Briefe von und an Marx und Engels und diese Abteilung 4 enthält alle Exzerpte und Notizen. Diese Abteilung wird sehr umfangreich sein, da Marx zeit seines Lebens Exzerpte angefertigt hat, viele Notizbücher führte, Kalendarien und so weiter. Die bereits erwähnte zweite Abteilung ist in der MEGA bereits abgeschlossen. Die anderen Abteilungen befinden sich in Arbeit, wobei es seit einiger Zeit eine Besonderheit gibt, nämlich die zunehmende Digitalisierung der geplanten Wende. Im Speziellen heißt das, wer sich näher mit den Briefen von und an Marx, beschäftigt, an Marx und Engels beschäftigen möchte, der muss ab dem Jahrgang 1866 nunmehr auf die Internetseite Mega Digital gehen. Dort können diese Texte, diese Briefe gefunden werden. Allerdings erst für zwei Jahre oder drei Jahre. Ebenso ist das jetzt in der vierten Abteilung, die also diese Exzerpte und Notizen umfassen wird. Bisher sind, die, sind diese Bände in Buchform erschienen. Das wird in Zukunft nicht mehr so sein. Also der hier zitierte Band mit den Auszügen aus den Werken von Liebig, Ham und Fraß ist noch als Buchform erschienen. Der nächste Megaband, der Megaband 419, der unter anderem von Kohei Saito mit bearbeitet worden ist, ist jetzt als eine digitale Version im Netz nachlesbar. Das heißt, jeder hat freien Zugriff auf diese Seite mega digital. Es ist natürlich je nach Generation gewöhnungsbedürftig, mit Büchern und mit digitaler Version umzugehen. Aber jeder sollte das einmal ausprobieren. Also zusammenfassend wäre zu sagen, dass innerhalb dieser vierten Abteilung die marxischen Exzerpte die umfassende Publikation sein werden aller seiner Studienmaterialien. Darauf hat Thomas Gerich bereits hingewiesen. Und für den speziellen Fall jetzt der Exzerpte, die sich mit naturwissenschaftlichen Fragen beschäftigten, so ist das ein ganzes Konvolut von Megabänden. Nicht nur die, die wir jetzt hier angeführt haben, die sich mit Problemen der Landwirtschaft beschäftigen und dem Einsatz der chemischen und äh, äh, chemischen äh, äh, Düngemittel und dem Einsatz von Naturdüngemittel, sondern dazu zu diesen naturwissenschaftlichen Exerpten gehören natürlich auch exerpte, zur Geologie, Exzerpte äh, zur Pflanzenwelt, es gehören dazu Exzerpte zur Chemie und letztlich auch Exzerpte zur Mathematik. Also doch ein sehr, sehr großes Forschungsfeld, womit sich Marx äh, vor allen Dingen in den 1870er Jahren beschäftigt hat. Äh, zum Schluss vielleicht äh, die Bemerkung, dass es äh, für die Mega entscheidend ist, dass diese Exzerpte in Originalform wiedergegeben werden. Also, wir müssen uns auch vorstellen, dass es sich in, in, Größ, in, in der Mehrzahl der äh, Exzerpte um Abschriften, also der Texte aus den zitierten Werken handelt. Also in wenigen Fällen hat Marx dort Anmerkungen mm, angeführt oder gar etwa eigene Texte hinzugefügt. Das findet sich nun wiederum, und deshalb hängt das auch eins mit dem anderen zusammen, das findet sich nun wieder in Manuskripten, zum Beispiel eben auch zum dritten Band des Kapitals. Damit will ich eigentlich die fünfminütig geplante äh, Vorbemerkung beenden und wünsche der Marx-Herbst-Schule viel Erfolg und viel Spaß beim Lesen der Texte. Danke. Ja, vielen Dank an Tatjana, an Thomas und an Rolf. Wir hatten jetzt vorgesehen, dass es die Möglichkeit gibt für dringende Nachfragen oder Rückfragen. Mein Pad ist allerdings leer. Ich würde noch fünf bis zehn Sekunden verstreichen lassen. Und wenn dann keine Fragen kommen, würden wir anfangen mit der Vorstellung der Teamerinnen und Teamer. Drei, zwei, eins. Gut, dann würde ich sagen, dass ähm, nach und nach äh, ein jeder und eine jede kurz nach vorne kommt zu mir und sich vorstellt Hallo, ich bin Nadja Rakowitz, ich komme aus Frankfurt am Main, ähm, habe mal in den 90er Jahren äh, meine Abschlussarbeit über Marx geschrieben war in der Marx-Gesellschaft engagiert und bin von Anfang an bei der Marx-Herbst-Schule dabei. Ich teame heute zusammen mit Ehrenfried Galander, die Gruppe ähm, Reader nicht gelesen, mittlere Vorkenntnisse. Hallo. Ähm. Ich bin Usenia Fanasiadou, ich bin Juristin und ähm, auch im Bereich der politischen Bildung tätig. Seit äh, 2012 mache ich hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung Kapitalkurse zum ersten bzw. zweiten und dritten Band. Hallo, ich bin Christopher, ich äh, bin in Berlin Sozialwissenschaftler, das ist für mich, glaube ich, die vierte oder fünfte Julie und ich team die Gruppe Reader gelesen und äh, geringe Vorkenntnisse. Ich bin äh, Bafta, ich lebe hier in Berlin. Ich teame die Gruppe äh, Gute Vorkenntnisse und ansonsten hier die äh, Lektüre-Seminare zu Kapitalband 1. Hi, ich bin Dimitra. Ich stimme bei der max herbschule zum vierten Mal dieses Jahr und moderiere sonst hier in der Stiftung Kapitallesekreise Und ich teame die Gruppe Anfängerinnen wieder gelesen. Hallo, ich bin Christian Meyer, Ich bin Soziologe und team hier. Seit ein paar Jahren Lesegruppen bei der Marx schule und ich teame heute mit BAFTA, die sich schon vorgestellt hat, sogenannte gute Vorkenntnisse. Hallo, ich bin Axel Rüdiger, ich komme aus Halle und bin Politikwissenschaftler und ich teame die Gruppe mit mittleren Kenntnissen, die es nicht geschafft haben, den Rieder zu lesen. Hallo, ich bin Valeria Bruski. Ich bin auch seit einigen Jahren in der politischen Bildung tätig und habe auch schon einige marx schulen äh, mitgemacht und auch hier in der Stiftung äh, Kapitallesekreise getimt. Ja, mein Name ist Christian Frings aus Köln. Ähm, ich übersetze viele marxistische Texte aus dem Englischen ins Deutsche, und bin seit der zweiten marktes dabei. Ich teame zusammen mit Jenny Simon einen englischsprachigen Arbeitskreis. Genau, und Jenny Simon äh, teamt von zu Hause aus und ist nicht hier anwesend. Deswegen würde ich ganz kurz rüberschalten, damit ich äh, sich Jenny auch vorstellen kann. Hallo, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, das klappt alles so mit dem Ton. Mein Name ist Jenny Simon, ich arbeite auch seit mehreren Jahren hier als Teamerin bei der Marx-Herbst-Schule und teame auch die jährlich stattfindenden Kapitallesekreise bei der Rosalux. Daneben bin ich wissenschaftliche Mitarbeiterin an einer Universität und beschäftige mich aus einer neomarxistischen Perspektive mit Fragen internationaler politischer Ökonomie. Und ich werde, wie Christian friedsgrad gerade schon gesagt habe, eine der englischsprachigen AGs-Teams. Okay, dann bleibt mir nur noch ähm, ein, eine schöne 14. Max-Herbst-Schule zu wünschen. Die AGs gehen um 18.30 Uhr weiter und alle, die nicht an den AGs teilnehmen, möchte ich trotzdem herzlich einladen. Morgen um 19 Uhr Kohai Saito und Sonntagmorgen um 11 Uhr unsere schöne internationale Runde mit Klimaaktivistinnen ähm, aus Berlin. Mindestens fünf Länder, wenn alles gut läuft. Es gibt sogar auch eine Live-Schaltung zum Camp bei Garzweiler. Bitte denkt an die Zeitumstellung von Samstag auf Sonntagmorgen. Und ähm, ja, dann gehen wir jetzt als nächstes in die Pause.